Hallo, mein Name ist Pascal Guderian und ich bin Teil des Teams, was sich um unser neues Produkt Loop kümmert und ich möchte ein wenig ähm, erzählen über unsere Erfahrung in den vergangenen circa anderthalb Jahren, was Remote Work anbelangt. Und was wir gerade in der momentanen Krise, in der wir alle uns in unseren Homeoffices aufhalten, welche Herausforderungen wir haben, beziehungsweise was wir gelernt haben in den letzten anderthalb Jahren, was uns jetzt gerade sehr zugute kommt. Stellen wir die Uhr anderthalb Jahre in die Vergangenheit. Wir hatten entschieden, dass wir ein neues Produkt entwickeln von der TTS, namens Loop. Und hatten die Problematik, dass die Entwicklung vor allem in Köln sitzt, teilweise auch in Dresden zu jener Zeit. Und ich selber als Product Owner auserkoren war, der aber in Berlin ist. Und es ähm, stellte sich fest, ja, Agilität heißt nicht, dass wir alle remote unterwegs sind. Ganz im Gegenteil, Agilität ähm, heißt eigentlich, dass wir möglichst kollaborativ vor Ort, face to face zusammenarbeiten. Wie können wir das gewährleisten? In der ersten Zeit ähm, war ich tatsächlich sehr oft in Köln, wöchentlich für zwei bis drei Tage. Wir haben uns da die Köpfe zusammengesteckt, beraten und äh, uns überlegt, welche Schritte wir gehen und äh, dann mit der ersten Entwicklung angefangen. Und wir haben uns ein paar Regeln auferlegt, die es dann erlaubte, dass wir auch heute sehr gut aufgestellt sind, was die Arbeitsweise angeht. Punkt 1. Wir haben sehr oft, sehr sofort entschlossen, gemäß auch des. Methodik, dass wir uns täglich zusammenfinden für ein kurzes Daily Stand-Up, um ein kleines Update zu geben, womit wir uns beschäftigen, welche Probleme wir, zu, wir haben und wer unterstützen kann. Sobald ein Kollege nicht vor Ort war, und selbst wenn es nur einer war, haben wir gesagt: Nein, wir machen das per Websession, per Videokonferenz, wir nutzen Microsoft Teams dafür und holen uns gegenseitig ab. Zweites, was wir gelernt haben, wir möchten sehr schnell neue Produktversion ausliefern. Das heißt, die Entscheidungen, die notwendig waren, mussten wir gegebenenfalls auch dann treffen, wenn ich persönlich oder Teile der Entwicklung nicht in Köln waren. Auch da, immer bedarfsgerecht haben wir uns zusammengefunden, äh, mit den jeweiligen Leuten die Entscheidung zu treffen haben. Und auf die Art und Weise, auch per Videokonferenz insbesondere oder per schnellem Chat, es erreicht, dass wir genau diese Entscheidung treffen konnten. Natürlich ist es heutzutage ähm, immer noch notwendig, dass wir uns zusammenfinden, aber die Zeit, in der ich in, beispielsweise in Köln bin, ist sehr runtergegangen. So bin ich jetzt nur noch alle zwei bis drei Wochen äh, oder vielleicht sogar seltener in Köln für ein bis zwei Tage, wo wir uns äh, in einer Retro äh, vielleicht die Köpfe zusammenstecken und über die Probleme beraten, aber letzten Endes arbeiten wir gänzlich virtuell miteinander. Das Problem, was wir jetzt gerade haben, ist ein wenig die Entwicklungsseite, denn ähm, viele wissen es nicht. Entwicklung heißt nicht, dass man die ganze Zeit am Rechner sitzt und irgendwelche Codezeilen tippt, sondern ganz im Gegenteil, die, die weitaus größte Zeit geht drauf damit, dass man sich darüber austauscht, wie man bestimmte Probleme löst und nicht so sehr mit dem Coding. Und das ist so im Wesentlichen die Problematik, die die Entwickler gerade haben, die zwar alle in Köln sind, aber dann doch voneinander örtlich getrennt. Aber auch da gibt es wunderbarste Methoden, beispielsweise ist hier erwähnt Miro äh, als ähm, ein schönes Whiteboard-Tool, extremst mächtig, welches es erlaubt, dass die Entwickler sich gegenseitig auch irgendwelche Architekturskizzen machen können, was auch dazu dient, dass sie sich selber dokumentieren und für andere, die später im Team dazukommen. Und zum anderen erlaubt es aber auch, Retrospektiven, also die regelmäßigen Meetings äh, abzumachen, äh, äh, die dafür notwendig sind, um Probleme, Probleme Hemmnisse zu äh, diskutieren und zu bereinigen. Auch das äh, wunderbar zeigt sich, das geht auch jetzt. Insofern, das vielleicht eine kleine äh, Zusammenfassung für meine kleine Session jetzt ist, ähm, nutzen Sie die Möglichkeit dieser neuen Methoden nicht nur in Zeiten der Krise, Mö nutzen Sie diese Möglichkeiten, wann immer es, es Ihnen möglich ist. Denn es sorgt dafür, dass Sie mehr Flexibilität haben, dass die Entscheidungszyklen runtergehen, dass Sie viel weniger Zeit damit verbringen, alle Leute zusammenzusuchen. Manchmal reicht es, eine kleine Session zu machen, manchmal reicht es, einen kleinen Chat zu schreiben. Ähm, es ist nicht notwendig, dass man immer zusammensitzt. Insofern, das werden wir auch weitermachen. Es gelingt uns jetzt gerade, uns besser auf die Situation einzustellen und ich hoffe, dass die Erfahrung sie ein bisschen ähm, äh, euch dazu bringt, auch äh, in dieser Hinsicht positiver in die Zukunft zu, so, zu schauen, auch wenn es uns momentan ein wenig schwerer fällt. Insofern vielen Dank und äh, vielleicht sehen wir uns ja. Bis dann. Tschüss.